Hallo, heute möchte ich zeigen, wie man mit dem Geomanager einfach und optimal Besuche planen kann. Wir starten mit der Karte und ich sehe mein Zielgebiet im Raum Berlin. Man sieht die einzelnen Pins auf der Karte, die in unterschiedlichen Farben dargestellt sind. Die Organisation der Firma gibt hier die Farbe vor. In meinem Beispiel möchte ich Edeka Märkte im Raum Berlin besuchen. Und dazu möchte ich zunächst die Firmen filtern, um einen besseren Überblick zu bekommen. Ich wähle hier die Organisation, Edeka und bekomme hier 171 Firmen angezeigt. Die Karte wird nun gefiltert. Ich kann nun mit der Planung beginnen. Mit Klick auf einzelne Pins ich kann ich mir weitere Informationen zu der Firma anzeigen lassen oder ich könnte auch ins CRM direkt abspringen. Nun habe ich die Möglichkeit Termine direkt im Kalender zu planen. Ich möchte für Montag den 23.05. planen und ziehe daher die gewünschten Firmen einfach an den, in den Kalender. an die gewünschte Uhrzeit. Ich sehe nun auch in den Pins das Datum des Besuchs. Nun habe ich meine Termine im Kalender geplant und der Geomanager bietet mir die Möglichkeit zur Optimierung der Route. Ich bekomme die kürzeste Route für meine Ziele und das ohne aufwendige Berechnungen und die Routenplanung basiert auf echten Entfernungen und Wegzeiten. Ich wähle daher meinen Startpunkt, das ist hier meine Wohnadresse und auch die Tourziel ist ebenfalls die Wohnadresse in diesem Beispiel. Ich wähle eine optimierte Route und das System berechnet mir im Hintergrund die optimale Tagesroute. Bin ich mit der Planung fertig, kann ich diese im CRM speichern und mir zusätzlich die geplante Wochentour in einer Übersicht nochmals kompakt darstellen lassen oder auch nach Excel exportieren. Ich sehe meine Fahrtzeiten, Abfahrt, Entfernung, Termin und Dauer und kann nun meine Route optimal starten. Nun ist mein Tag mit kürzester Zeit und Re Reisezeit im CRM optimal geplant. Vielen Dank.